Hallo liebe Gemeinde, viele Grüße aus Uganda und ich begrüße euch sehr herzlich in den Namen Jesus. Ja, wir von der Family Church Radebeul, wir sehen gerade, wie Gott in Deutschland Gemeinde bauen will. Und dazu benötigt das Reich Gottes aber auch Finanzen. Und dazu wollen wir uns einfach einen Spendenaufruf machen, genauso wie Paulus es in der Gemeinde, in den Briefen auch gemacht hat. Wir wollen einen Spendenaufruf machen mit dem Namen 100 x 200, das heißt wir suchen, zwei, wir suchen 100 Gemeinden, 100 Werke ähm, oder 100 Privatpersonen, die einmalig 200 Euro spenden. Ja, und dazu möchte ich dich ermutigen, wirklich ähm, zu, in das Reich Gottes mit Finanzen zu investieren, mit einmalig 200 Euro. Ja, wir denken, dass, äh, dass Gott auch äh, Menschen unterstützen will, dass, dass Gott Menschen freisetzen will, wirklich äh, in Vollzeit äh, und 100 dem Reich Gottes zu dienen. Dazu möchte ich dich ermutigen und lade dich wirklich sehr herzlich ein ähm, zu investieren. Und Gott hat den freudigen Geber sehr, sehr lieb. Gott segne dich. Auf Wiedersehen.